Im heutigen Video geht es nicht direkt darum, wie man auf YouTube durchstarten kann, sondern heute sprechen wir einfach mal über YouTube Playbutton, die man von YouTube persönlich zugeschickt bekommt, wenn man verschiedene Abonnenten-Milestones erreicht hat. Alles, was selten ist, ist auch wertvoll. Kaum jemand hat einen Playbutton, also sind sie selten. Doch was sind diese wert? In diesem Video setzen wir uns mit dieser Frage mal genauer auseinander. Hey, mein Name ist Chris und auf diesem Kanal dreht sich alles um YouTube und wie man so richtig auf YouTube durchstarten kann. Wenn du YouTuber werden willst oder dich das interessiert, abonniere unbedingt diesen Kanal, um anderen YouTubern einen Schritt voraus zu sein. Auf meinem Hauptkanal Wissensautomat habe ich vor geraumer Zeit die 100.000 Abonnentenmarke geknackt. Und das bedeutet natürlich, dass ich den 100.000 Abonnenten Playbutton bekommen kann. Und hier ist er auch. Nein, das ist kein echtes Silber. Er besteht hauptsächlich aus Nickel und in der Mitte ist Glas, was das Play-Symbol formt. Ja, und weiter unten ist eben mein Kanalname drauf gedruckt. Früher sahen die Playbutton allerdings noch etwas anders aus, hier mal ein Bild, wie sie früher aussahen. Der goldene Playbutton, den man ab 1 Million Abonnenten bekommt, sieht genauso aus wie der silberne, nur eben in ein wenig größer und in Gold. Für 10 Millionen Abonnenten bekommt man einen Diamant-Play-Button und für 50 Millionen Abonnenten gibt es einen personalisierten Play-Button. Allerdings haben erst weltweit drei Kanäle dieser Abomarke geknackt. So, was sind diese jetzt wert? Sie sehen zwar optisch hochwertig aus, aber rein vom Material her haben diese Awards keinen wirklich hohen Wert. Ich habe einfach mal gegoogelt und gesehen, dass derzeit ein originaler silberner Play-Button auf eBay zum Verkauf steht. Ja, 2000 US-Dollar möchte diese Person dafür haben. Und nicht nur das, es werden zahlreiche Nachmachen der Playbuttons angeboten und für zwei bis dreistellige Beträge auf eBay gehandelt. Dann habe ich auch noch gesehen, dass PewDiePie seinen personalisierten YouTube Award für 50 Millionen Abonnenten damals auf eBay gestellt hat. In Kürze erreichte dieses Angebot die 100.000-Pfund-Marke und später sogar die Millionen, bis PewDiePie dieses Angebot aus dem Netz nahm. Also, man kann festhalten, dass originale Playbutton gerne mal für mehrere tausend verkauft werden könnten und sie sogar Käufer finden und das ganze von PewDiePie war natürlich nur ein Spaß und er hatte nie vorgehabt, seinen Award ernsthaft zu verkaufen. Allerdings glaube ich auch, dass es bestimmt Leute gibt, die diese Auszeichnung sicherlich kaufen würden. Vielleicht nicht für eine Million, aber im niedrigen fünfstelligen Bereich hätte er bestimmt noch einen Käufer gefunden. Nun kommt der echte Wert, für viele mag ein Playbutton einfach nur so ein Ding sein, dass man sich aufhängen kann. Jedoch hat er für den YouTuber einen viel höheren Wert, denn wenn man sich ihn jeden Tag anschaut und ihn jeden Tag vor sich hat, sieht man bildlich wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, wie viel Zeit man doch aufgebracht hat und was YouTube einen ermöglicht hat. YouTube hat von so vielen Menschen das Leben verändert, viele Träume sind durch YouTube in Erfüllung gegangen und auch viele Freundschaften sind nur durch YouTube entstanden. Warum sollte man also als YouTuber eine personalisierte Verbildlichung dieses Erfolgs für ein paar Euros weggeben? Ja, das klingt wirklich hart, wenn ich das sage. Ein paar tausend Euro sind halt nicht gleichzusetzen mit dem, was man mit YouTube erreicht hat, was man die ganze Zeit gemacht hat, wie viele Jahre vielleicht da drin stecken oder Monate oder was auch immer. Das ist einfach nicht damit gleichzusetzen und ich kann nicht verstehen, wie man diesen Playbutton verkaufen kann, noch kann ich verstehen, wie man sich einen Imitator von selber kaufen kann, weil das ist einfach nicht das Gleiche. Wenn man das selber erarbeitet hat und wirklich 100.000 Abonnenten erreicht hat, dann ist das wirklich eine schöne Belohnung und man kann sich die jeden Tag an, anschauen und es hat für einen persönlich einen deutlich höheren Wert als für irgendjemand anderen. Genauso gut könnte man mit dem Verkaufen symbolisieren, wie egal einem YouTube oder die eigene Community ist. Das wird garantiert nicht bei den Zuschauern gut ankommen. Ja, damit wären wir auch am Ende des Videos. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, mit YouTube durchzustarten, check mal meine Videobeschreibung ab und lies sie dir genau durch. Ansonsten habe ich jetzt hier noch zwei Videos für dich, die dich interessieren und vielleicht auch weiterbringen könnten. Und an dieser Stelle sage ich einfach mal Ciao und wir hören uns dann beim nächsten Video.